Frau jessner Schmidt, freut mich sehr, dass Sie für ein Interview zur Verfügung stehen und ich möchte Sie als erstes fragen, was ist eigentlich Ihr Forschungsfeld? Mein Forschungsfeld ist Drittspracherwerb und Mehrsprachigkeitsforschung. Ich bin an einer Anglistik beschäftigt und so bin ich über den Drittspracherwerb des Englischen bei meinen Südtiroler Studierenden auf dieses Forschungsinteresse gestoßen. Das heißt, wie in anderen Minderheitenkontexten im europäischen Raum zum Beispiel, wird Englisch als dritte Sprache eben auch von unseren Südtiroler Studierenden erworben und der Spracherwerbsprozess unterscheidet sich von dem unserer breiten Studentenpopulation. Mhm. Vielleicht, was uns jetzt besonders interessiert, aus Ihrer Forschung gibt es Ergebnisse oder Hinweise, wo man auch wirklich ja, so etwas wie Empfehlungen ableiten kann für pädagogisches Personal im weitesten Sinn, also für Kindergartenpädagoginnen, für Lehrerinnen, auch für Eltern. Ich habe mich dann im Laufe meiner Forschungen auch den der Mehrsprachigkeit bei Migranten, ähm, Kindern und, und Jugendlichen zugewandt und ähm, was würde ich gerne mitgeben, mitgeben den Eltern, und, ähm, dass sie zu Hause die Sprachen sprechen, die sie gewohnt sind zu sprechen, dass das von den Lehrern unterstützt wird. In den Kindergärten Warum ist das natürlich. Das so ist wichtig, darf ich da dazwischen fragen. Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, um, um den Kindern eine Basis zu geben, die sehr wohl auch mit emotionalen Bindungen zu tun hat. Das heißt, auch wenn, wenn die Eltern sich in der Sprache wohlfühlen, dann gibt man auch das an die Kinder weiter. Also, das ist eine, eine Basis. Die von, äh, von der Linguistik her ähm, übermitteln wir damit auch ein linguistisches Wissen das fundiert ist. Ja? Und mhm. es ist nicht gerade förderlich, wenn die Mutter ähm, zum Beispiel sich zwar sehr bemüht auf Deutsch zu reden, das Deutsch aber nicht so gut beherrscht und das dann an die Kinder weitergegeben wird. Und es ist auch eine gewisse Einstellung der eigenen Identität gegenüber, die die Eltern ähm, damit vermitteln, wenn sie in ihrer Sprache bleiben. Darüber hinaus wissen wir heute dass äh, Mehrsprachigkeit sehr wohl zu kognitiven Vorteilen führen kann. Das heißt, Einsprachige unterscheiden sich von Mehrsprachigen auf der kognitiven Ebene. Also ich möchte nicht von besser oder schlechter reden, mhm. und wo, zumal man sich ja fragen muss, ob es Einsprachige überhaupt gibt. Ähm, aber es sind qualitative Unterschiede, was das Denken anbelangt. Aha, das klingt sehr spannend. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ähm also auf der kognitiven Ebene heißt das, Sie sind beispielsweise flexibler in der Problemlösung, das liest man gelegentlich, können Sie das bestätigen? Genau so, ja. das ist ein, einer der Vorteile, gerade nach der Forschung, die durch Ellen Allestock und ihre Forschungsgruppe sehr bekannt wurde, weiß man, dass ähm, gerade im Aufmerksamkeitsbereich durch die Flexibilität in der Sprachenhandhabung, also bei, bei zweisprachigen Kindern hat sie sehr viel geforscht, diese, die Aufmerksamkeit geschult wird und das überträgt sich wiederum aufs sprachliche System. Mhm. Ich denke, Sie bekommen wahrscheinlich sehr oft Fragen jetzt zum Thema Mehrsprachigkeit gestellt. Was sind denn die häufigsten Fragen, die sie an, an Sie herangetragen werden? Ja, Lös Lösungs äh, man, man fragt um Lösungsvorschläge an und äh, das, dem kann ich meist nicht so, so schnell nachkommen, wie man sich das vorstellen würde, denn sie haben immer mit komplexen Situationen zu tun. Das heißt, die Mehrsprachigkeit an und für sich ähm, kann man sich am besten basierend auf ähm, oder, oder verankert in der Komplexitätstheorie erklären. Ähm, Chaostheorie ist vielleicht ein anderer Begriff, der, der bekannt ist weil wir es mit einem komplexen und dynamischen System zu tun haben. Das heißt, wann immer sozusagen Probleme auf, auftauchen, wird es keine einfachen Lösungen geben. Mhm. Was, was aber sicher wichtig ist, dass wir eben, eben bei mehrsprachigen Menschen heute ähm, uns keinen Gefallen tun, ihn nach wie vor mit dem Einsprachigen zu vergleichen. Mhm das ist ein wichtiger Punkt, also in der Schule wird ja kaum Rücksicht genommen, sage ich mal, auf die Kinder, die eben mehrere Sprachen sprechen in der Beurteilung. Das ist ein kurzer Schonraum jetzt in Österreich von den ersten beiden Jahren. Das ist ja von der, da ist ja die Sprachentwicklung jetzt in der Zweitsprache noch lange nicht abgeschlossen und wir wissen ja auch, dass die Entwicklung in der Erstsprache viel länger dauert, als man so gemeinhin annimmt, also das ist ein, ein eindeutiges Manko. Dass man auch von Forschungsseite bestätigen kann und sagen kann, da braucht es eigentlich etwas anderes. Kann Absolut, kann ich, kann, ich, kann ich nur unterstützen. Wobei wirklich, so, so wie Sie äh, es auch sagen, ähm, glaube ich, dass es ein, ein sehr notwendig wäre, dass man auch die Entwicklungspsychologie auch bei den Kindern, die, kein, die, mit keiner, die nicht mit zwei Sprachen in die Volksschule kommen. Also, dass man sich da, dass der, die Erwerbsprozesse mal genauer ansieht. Wir wissen heute, dass Kinder mit drei Jahren Unterschied in die erst, also und zwar an, an psychologischer Entwicklung und kognitiver Entwicklung in das erste Schuljahr kommen. Das heißt, und was passiert dann? Mhm. Ja? Und wenn ich noch ähm, den Anspruch habe, das bilinguale System zu begleiten bei einem Junge Menschen, das sind, glaube ich, sehr viele Aufgaben zu erfüllen, denen wir noch nicht ganz Herr werden in unserem Schulsystem. Mhm. Gibt es einen Wunsch, den Sie haben an die Lehrerbildung neu oder überhaupt jetzt an die Lehrerinnenausbildung, an die Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen? Was würden Sie als jetzt Mehrsprachigkeitsforscherin sagen, das wäre ein ganz wichtiges Element, das muss vorkommen in dieser Ausbildung? Gibt es da etwas? Also in der Ausbildung muss ganz bestimmt vorkommen, dass sich, dass sich die, Lehr die später Lehrenden auch als Lernende wahrnehmen. Das heißt, man ist eigentlich in einem lebenslangen Spracherwerbsprozess verankert, der ändert sich. Das heißt, je nach Bedürfnissen und Kommunikations Anforderungen werden auch die, sehr oft Sprachanforderungen verändert. Und dessen sollten sich die, die angehenden Lehrerinnen bewusst werden. Das heißt, es, es bedarf einer guten Einschulung in eine Mehrsprachigkeitsdidaktik. Es bedarf ähm, dringend einer Veränderung in der Haltung, dass der, der im nächsten Klassenzimmer unterrichtet, mit mir nichts zu tun hat. Es braucht dringend Kooperationen zwischen den Lehrerinnen um so eine Mehrsprachigkeitsdidaktik. Und da geht es nicht nur jetzt um verschiedene Sprachen, sondern geht es auch um ähm, was wir in Österreich sehr oft als, als Problematik empfinden, es geht auch um das Thema, dass Kinder mit Dialekt in die, in die Schule kommen und sie in Deutsch aber nur abgeholt werden. Das heißt zum Beispiel ähm, Imperfekt gibt es nicht im mündlichen Sprachgebrauch, wird von den Kindern aber eigentlich nur verlangt. Mhm. Ja? Das heißt, da ist ein Umdenken oder hat um ein Umdenken zu erfolgen und ich glaube, da kann man von der Mehrsprachigkeitsforschung her sehr viel lernen.